Ein herzliches Hallo hier bei Weitwinkel. Nachdem es beim letzten Mal um die Sterne und den Weltraum ging, wenden wir uns in dieser Ausgabe wieder den irdischen Ding zu. Zertrümmerte Scheiben an Bushaltestellen, eingetretene Mülleimer und beschmierte Wände. Wir alle kennen das unter dem Sammelbegriff Vandalismus. Und das ist heute unser Thema. Zu Beginn haben wir uns einmal unter der Münsteraner Bevölkerung umgehört und waren erfreut, dass es zu diesem Thema differenzierte Meinungen gibt. Ja, also, Wander Vandalismus ist ja für mich verbunden damit mit einer Sachbeschädigung, wobei man also auch vor Personenbeschädigungen also nicht halt macht. Vor allem, dass man äh, öffentliche Gebäude oder den öffentlichen Raum nicht achtet. Dass man meint, man kann da machen, was man will. Seinen Müll hinwerfen, irgendwie äh, mhm. Sachen an eine Wand malen. Mutwillige Zerstörung. Wenn man fahrlässig Sachen kaputt macht bzw. zerstört, wie, sie, wie es halt hier in Hamburg war. Dieser unnötige Vandalismus das hat keinen Sinn gemacht, weil es einfach kein Statement hatte. Es war einfach nur: Hey, wir können plündern, wir können eskalieren und wir haben halt irgendwas, was wir in die Schuhe schieben können. Das ist dumm. Äh, Sticker sind in meinen Augen kein direkter Vandalismus. Wenn man zum Beispiel eine Säule hier um die Ecke macht, ist kein Problem. Ich kann es nachvollziehen, dass Läden es halt nicht an ihre Fensterscheiben haben wollen. Wenn es gut aussieht, farblich und vielleicht sogar noch eine kleine versteckte politische Botschaft, irgendwas hat, irgendwas Sozialkritisches, finde ich klasse. Graffiti ähm, kann ja auch Kunst sein, aber das, was man meistens sieht, ist nicht Kunst. Also ich stört mich zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze und kann nicht mehr rausschauen, weil jemand meinte, seine Kunst an die Fensterscheibe malen zu müssen. Bis jetzt hatte ich nur ein Münsterfahrrad stehle und das war's. Ansonsten habe ich immer das Fahrrad gelitten. Alles andere so nee beste Beispiel sind für mich zum Beispiel Fußballspiele. Unsere Schule wird ganz oft beschädigt, also schon Opfer von Vandalismus geworden und ähm, das ist halt nicht so schön. Um Aufmerksamkeit zu erregen. Aus Frust aus, aus fremden Hass aus, aus Dämlichkeit. Es ist eine Art Respektlosigkeit gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Mitmenschen, so sehe ich das. Ja, ich denke, das sind Leute, die vielleicht nicht ganz ausgeglichen sind, mit ihrem eigenen nicht zufrieden sind, weil anders kann ich mir das nicht erklären und vielleicht die, äh, die Meinung anderer einfach nicht vertreten. Weil ihnen langweilig ist, weil sie versuchen, ein Statement zu setzen, weil, es, weil sie einfach das Chaos lieben und wollen einfach ihre, ihren Zorn rauslassen an irgendetwas nicht lebendigen, das heißt dementsprechend die Umgebung. Oder wenn man halt zu betrunken ist. Man merkt, dass auch in einer eher aufgeräumten Stadt wie Münster das Thema Vandalismus wahrgenommen wird. Deswegen wollen wir uns den Begriff jetzt ein wenig annähern, indem wir euch erklären, wie er definiert ist und was es dafür Ausprägungen gibt. Dafür haben wir wie immer eine Animation vorbereitet. Thorsten sitzt gedankenverloren auf der Bank neben Horsts Kiosk und wartet auf seine Freunde, die wie immer zu spät sind. Aus Langeweile kritzelt er mit einem Stift kleine Bildchen an die Mauer. Das ist das Haus vom Nikolaus. Plötzlich steht eine Frau vom Ordnungsamt neben ihm. Was Sie hier betreiben, ist Vandalismus, junger Herr. Das fällt unter den Tatbestand der Sachbeschädigung. Siehe Paragraf 303 des Strafgesetzbuches. Unter Sachbeschädigung versteht man die rechtswidrige Beschädigung, Zerstörung oder eine erhebliche, bleibende Veränderung an einem Objekt. Eine Beschädigung kann das Zerkratzen des Autolacks sein, da hierbei der Lack, also die Substanz, verletzt wird. Wird aus einem Autoreifen unerlaubterweise die Luft herausgelassen, ist der Reifen zwar nicht kaputt, aber auch nicht mehr brauchbar. Auch dies zählt schon als Beschädigung. Wird ein Mülleimer durch einen Tritt so verbogen, dass er nicht mehr gebraucht werden kann, gilt er als zerstört. Übrigens. Da Tiere im Strafrecht als Dinge beschrieben werden, zählt auch Tierquälerei als Sachbeschädigung und somit als Vandalismus. Als Grund für verkratzte Scheiben, beschmierte Wände, Aufkleber an Schildern oder eingeschlagene Scheiben wird oft Langeweile, Wut, Frustration oder Fanatismus genannt. Ein häufig diskutiertes Thema sind Graffiti. Während sich manche, wie unser Ladenbesitzer Horst, immer wieder über die Graffiti an ihren Wänden beklagen und sie mit großem Zeit- und Geldaufwand beseitigen müssen, gelten sie für viele Streetart-Künstler als künstlerische oder politische Ausdrucksform im öffentlichen Raum und nicht als Sachbeschädigung. Die Ordnungshüterin hat jedoch wenig Sinn für Torstens Kunst und verpasst ihm einen Bußgeldbescheid. Als Horst am nächsten Morgen rausgeht, um seinen Kiosk zu öffnen, prangen an der Seitenwand die Worte Kunst ist kein Verbrechen. Und daneben ein kleines Haus vom Nikolaus. Vandalismus ist also Anwendung von Gewalt an Objekten, vor allem im öffentlichen Raum. Und diese Gewalt geht an niemandem spurlos vorbei, der sie mitbekommt. Tino Minas ist Soziologie-Doktorand an der Uni Münster und beschäftigt sich dort mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Gewalt im öffentlichen Raum. Und wir haben mit ihm über dieses Thema gesprochen.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 Und was er über diese Szene zu berichten hat, erklärt er uns im folgenden Porträt. Mein Name ist Stefan Kufer, ich bin 38 Jahre alt, studiere soziale Arbeit und mein Hobby ist Graffiti. Ich bin 1993 angefangen, da habe ich meine erste Skizze gemalt in der Schule. Ähm, ja. Und seitdem ja, konnte ich meine Finger nicht mehr davon loslassen sozusagen und mal eigentlich fast täglich. Ähm, man muss allerdings sagen, mittlerweile ist es mehr Kunst als Graffiti. Wir sind immer viel rumgefahren. Also ich hatte dann halt auch ein paar Freunde, mit denen wir halt immer, äh, uns immer getroffen haben, gezeichnet haben viel. Und, ähm, ja, damals waren wir mit Wochenendticket immer durch die äh, Gegend gefahren und haben uns immer Bilder angeschaut und ja. äh, Hall of Fames in anderen Städten. Natürlich gibt es viele Sachen, auf die man achten sollte. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Respekt gegenüber anderen Leuten und anderen Bildern zu haben äh, und nicht einfach irgendwie darüber zu gehen und die überzumalen und ja, zu wissen, ähm, Wer steckt dahinter oder was sind das für, für Leute? Oder, ne? Vor allen Dingen auch, wenn man irgendwie äh, auch nicht besser ist als derjenige, der das schon gemalt hat. Also man sollte schon auf jeden Fall Respekt mitbringen und natürlich gibt es auch Regeln, an die man sich halten muss. Graffiti ist für mich mein Lebensgefühl. Also ich zeichne gerne und äh, bin gerne ge äh, kreativ. und äh, ich liebe die Farben, die Formen, die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und äh, ja, eine schöne Wand zu machen, gestalterisch zu sein. Irgendwann hatte ich Lust, was zu Hause zu machen und nicht nur immer nach draußen zu gehen. habe mir Leinwände gekauft, ein bisschen Farbe und habe einfach ausprobiert. Und Mittlerweile ja, mache ich das eigentlich hauptsächlich. Aber äh, Graffiti halt auch immer noch. Ge gehe gerne mit Freunden raus, malen dabei, Grill an. fängt Vandalismus an? Wo hört er auf? Ähm, naja, keine Ahnung. Vandalismus ist ein weit oder ein dehnbarer Begriff. Ähm, aber ja, also ich kann schon verstehen, dass ein Hauseigentümer da äh, sauer ist, wenn das äh, irgendwie gesprüht worden ist oder so. Und er das entfernen muss von seinen Kosten, äh, weil man den Täter nicht findet. Also verstehe ich schon auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sehe ich Graffiti gerne im Stadtbild. Die Grenzen sind oftmals fließend, aber manche Eingriffe in den öffentlichen Raum sind durchaus künstlerisch motiviert. Gerade bei sehr aufwendigen Graffiti bleibt man öfter mal stehen und bewundert, wie viel Mühe eigentlich dahinter steckt. Das Ganze geht so weit, dass von privater oder öffentlicher Seite Streetart-Künstler engagiert werden, um bestimmte Flächen zu verschönern. Wir haben uns mal eine Kamera geschnappt und nach solchen Verschönerungen im Raum von Münster Ausschau gehalten. Und auf dieser positiven Note möchten wir uns auch schon wieder von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Weitwinkel.